Können Sie noch eine zweite Kasse aufmachen, bitte? Ja. Was? Drei für sie. ihr oh, Lieben, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute, wie ich finde, ein sehr interessanter Test. Wir werden mal Sushi testen, aber nicht einfach irgendwie, sondern wir werden drei verschiedene Lokalitäten in Augenschein nehmen. Und zwar einmal den Händler. Wir gucken wieder, ob er es da besser drauf hat als Burger. Wahrscheinlich East ist es in Hamburg sehr bekannt. Teures Sushi. Und wir werden das Lidl-Sushi noch mit reinfetzen. Denkt auch an den Gutschein. Random im Kommentar pinne ich an. Irgendeinen Kommentar suche ich mir raus. 50 Euro, um den Algorithmus anzukurbeln. Und jetzt sehen wir uns erstmal beim der ersten Lokalität. Ich weiß noch nicht wo. Der Einzige war Achmed. Mein anderer Kollege ist auch dabei. Äh, ist Vollformat die Kamera? Ja. Ignorierst Sag, mich gerade, man du, so du musst einmal Hallo sagen. Ach so, ey, das Video ja, so läuft ja, schon, ja, ja sagt ja, es doch. Wir bauen gerade hier Fachgespräch, Scheiße-Fachgespräch, ah, okay. mach das Ding hier an, wie und Go. Die zwei Jungs sind auch heute am Start. Mein guter alter Freund Alex und der kommt aus Köln, der ist hier. Und der wird heute auch am Start sein. Und jetzt fahren wir mal erstmal los. Werden mal schauen, was das Sushi so hergibt. Vielen Dank für Ihren Anruf. Derzeit ist unsere Restaurantreservierung nicht besetzt. Das ist in Hamburg bekannt, als wirklich so high-end Sushi. Also richtig teuer da sein, aber auch richtig gut. Ich als jemand, der nicht oft Sushi isst, will jetzt einfach mal gucken, macht das was her, Mann. Lidl, Oh, ich mir lieber eins für 6 Euro, oder gebe ich da halt so viel Geld aus für. Wir jetzt einfach hin, ich werde dann einfach versuchen rauszuholen, Mann. Wir vloggen das jetzt. Jetzt mal ganz ehrlich, Achmed meint, ich trinke unnormal. <lacht> Schreibt es mal in die Kommentare, ich finde, ich trinke ganz normal. Jetzt. Hafen City ist das. Prunkvolle Gebäude, passt genau zu so einem muss ich sagen. Ah, hier, Coast. Hier sieht es ja aus, als wenn wir gerade abgezogen werden gleich. Man muss ja auch immer sehen, was kriegt man geboten, nicht nur vom Essen. Man bestellt hier Essen. Sitzt hier draußen. Da vorne die Äpfelharmonie Wenn hier die Sonne drauf knallt, man muss ich sagen, lässt sich das sitzen. Was sagst du in sich? Geiler Ausblick, geiles Feeling. Ja, nicht lumpen essen. lassen, ne? Nicht lumpen lassen. Ja. Ja. <lacht> So Leute, wir durften drin nicht filmen. Wir werden jetzt erst noch rüberswitchen zum Henssler. Gucken, was der macht und dann sehen wir uns später hier wieder. So Leute, wir haben jetzt den direkten Vergleich, Mann. Zum Henssler geht's. Waren wir schon mal erst beim Henssler? Ihr liebt den Händler? Was liegen wir an dem Henssler? Egal, sein Art, ja. sein Wesen. Alles. Also sympathisches Kerlchen, ne? Auf jeden Fall. Original ja. Hamburger ja. Jungen, ne? Ja. Also das ist ein guter Hamburger Jungen. Ich war letztens im Burger essen und da hat er aber einen tiefkühl paddy draufgehauen, der Hänster. <lacht> ja. Oder die Kollegen vielleicht. Ja, ist das kommt <lacht> von bei, ne? So, Leute, wir haben hier jetzt den Hänster am Start. Wirklich super Service, Direkt, bam, angenommen. Letzte Sekunde, die machen gleich zu. Schön. Cooles Feeling. Hinten auch wieder. Äh, eben sagt mein Kollege zu mir, also wirklich, finde ich immer ein bisschen übertrieben, sagt das nicht so mit, dass da Asiaten sind. Das ja nicht böse gehören von mir, aber auch hier sind nur Asiaten. Ich finde das vom Feeling cool. Hat für mich Atmosphäre, hinterm Tresen überall Asiaten. Finde ich gut. Beim East waren auch nur Asiaten. Jetzt gucken wir mal, wie es beim Lidl aussieht. Also Leute, wir sind bei Lidl am Start jetzt. Lidl lohnt sich. Da bin ich jetzt echt gespannt, muss ich euch sagen. Es soll das Lachs sein, Lena? Das sieht für mich richtig so die Hartz-IV-Basis, also so ganz die Sparvariante, also nicht ansprechend für mich. Hier bei Lidl ist es nicht roh wie bei den anderen, ja. normal ist es Räucherlachs. Ah, es ist Räucherlachs. Okay. Sieht aber trotzdem unappetitlich aus. <lacht> Katzenfutter-Sushi, ja. Ich bin kein Lidl-Fan, muss ich dazu sagen. Ne? Ich äh, kaufe nur noch bei den gehobenen Läden ein. Nein, Spaß. Ich bin ja so Bio-Fan. bio, -Fan, ne? bio so stehe ich nicht an der Kasse. Und ich achte ja so privat zumindest sehr auf Ernährung. Bei Lidl habe ich auch mal gearbeitet. ja. Haben mir die Ausbildung gekündigt, tatsächlich. Jetzt kann ich ganz offiziell sagen, Lidl, ihr seid ein Saftladen. Nein, nein, nein. Das war der wahre <lacht> Grund, warum die Bewertung gleich so ist, wie sie ist. Das ist dafür, dass ihr mich damals gekündigt habt. Wir können Sie noch eine zweite Kasse aufmachen? Wir öffnen Kasse 3 für Sie. Super. Bitte legen Sie Ihren Einkauf bereits auf das Ich kann euch auch noch die, die PLU für eine Gurke nennen. Das ist die 183. Was ist die PLU-Nummer für eine Gurke hier? 310. Aber ich wusste noch mal 3. <lacht> ich habe auch mal bei euch gearbeitet, weißt du? Ja, ich freue schon. Ja. Bist Bis magd, leider hier? Ja, sieht man gleich. vor wir mal auftreten. Da sieht man direkt von der Ausstrahlung, das muss Marktleiter sein. Ja. Ja, perfekt. Ja, ich danke dir. Schönen Abend. Ja. Ja. Danke, ja, tschau, tschau. tschau. So ein entspannter, chilliger Typ. Wer hat auch gehört, eben, wie, wir, wie ich über Lidl gelästert habe, aber er ist trotzdem so korrekt, Mann. Das ist entspannter Marktleiter, Mann. Du warst wahrscheinlich du scheiß Arbeiter. Nein, nein, ich war guter. Guter Arbeiter. Wirklich arschreiner Arbeiter Also, Leute, das gute Lidl, und sushi Mushi. Ab geht's nochmal zur nächsten Location. Und jetzt random reingeschnitten, einfach, Leute. Lasst den Daumen oben glühen Unbedingt. Das Video muss wieder steil gehen. Ich würde mich richtig freuen. Einfach, dass ein Klick für euch, die Kommentare vollballern. Der Gutschein ist ja auch am Start. Und dann geht es jetzt weiter zu den Locations. Viel Spaß beim Video. Zurück jetzt hier beim Coast. Also es ist folgendermaßen. Hier hätten wir normalerweise gegessen, aber wir brauchen eine Drehgenehmigung dafür. Stellt euch einfach vor, wir sitzen hier an einem dieser Stühle und werden das Sushi essen. 36 Euro das Paket. Also alles, was ihr gleich seht. Also ich kenne mich bei den Preisen von Sushi nicht aus, sage ich euch ehrlich. Ach, man teurer. 36 Euro, wenn wir uns jetzt die Portion angucken. Viel für so eine kleine Portion, das muss man schon sagen. Ob das jetzt im Vergleich so viel teurer ist, weiß ich nicht. Ich bestell so selten Sushi. Ich habe einfach gesagt, ich will eine Box haben, wo ich von allem mal probieren kann. Kannst also, du ein Stäbchen essen? Nee, Mann. Kann Echt ich nicht? Komm, ich sehe einfach, ja. Ganz einfach. Guck mal, ich, ich, ich nehme mal, die so packs dann einfach nur noch zu, so mäßig, weißt du? Also, so nehme ich das nur was. Du Busch, ey. Ja. <lacht> Hey! So, scheiße, oh, ich nehme das jetzt hier mit der Hand. Also, ihr seid selber Kenner jetzt unter den Zuschauern. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Sieht aus wie Krebssalat tatsächlich. Krebssalat das ist Ja, komisch, Alter. Damit ihr ein Feeling habt, wie selten ich Sushi ist oder wie wenig ich habe. Ich war fasziniert, dass sie es frisch machen. Ich dachte, die hätten das jetzt schon irgendwie am Start, geben es dann raus so. Ich weiß nicht, wir gucken mal erstmal, wie das aussieht an anderer Ort und Stelle und switchen nochmal rüber zum nächsten Okay. Es hat so ein, sagt mein Kollege auch eben, so ein Kantinen-Flair, ne? Ja, ist nicht so gemütlich wie das, wie das andere. Hm. Japanisch gehalten, ne? Rot weiß, alles ist rot weiß mit bisschen blau drin. Ja. Oh mega! Gerne. So, wir sind jetzt fertig beim Henzi. Jetzt wird gegessen. Sehr sympathisch da die Leute. Gucken wir mal, wie das aussieht. Komm, Inzi. Ich hab die heiße Ware. Pack mal aus den Lachs, ja? Den Lachs, wirklich? Ja. Was macht DJ Khaled? Alter, deine Prognose? Ich erwarte sehr viel, weil ja. das ist das, das ist das richtige Sushi Restaurant. Ja. Das ist das richtige Sushi Restaurant, ne? Genau. So. Auch mit Liebe verpackt, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, wir die sind schöner. mehr darauf getrimmt, das auch to go zu geben. Sieht sehr ansprechend aus. Wir werden direkt mal testen. Ich bin echt gespannt. Passt, gleiche Auswahl wie da hinten. Als hätten die sich abgesprochen. Leute, das ist ein Kartell hier. <lacht> so das ist ein Sushi-Kartell. Das ja. ist ein Lachs Rein. hier. Das sind aber zwei. Ja, ehrlich Ja, sie ja, sind die gleich. <lacht> ah, okay. <lacht> Da haben wir direkt ein bisschen Wasabi drin, wenn du mich fragst. Das wird ja alles die gleichen sein hier, ne? Hier haben wir noch eine andere Soße drauf. Das sind auf jeden Fall auch wieder äh, Crispy Chicken, eine Avocado. Für mhm. mich ist das ja Special-mäßiger als beim Is. Du hast in der Hinsicht ein aufregenderes, um das nachher dennoch zu konkretisieren, ob es auch besser ist. Geschmackserlebnis Du hast Süße, du hast Säure, du hast die leichte Schärfe, die kurz reinkommt. Sehr durchdachtes Produkt, detailliert ausgeplant. Man sieht ja auch, wie das ähm, strukturiert ist hier. Mhm. Das von oben bis unten durchkonzipiert, dann nehme ich fragt, gut. Cool. Jetzt ja, willst schon noch mal zum Lied. und da sind wir wieder am Start. Ich habe es vorhin schon gesagt, für mich sieht das unappetitlich aus. So, Also ich muss wirklich sagen, ne? Geschmack zählt zum Schluss, aber das Auge ist auch irgendwie mit. Guck mal hier raus. Sieht nicht so prächtig aus, Mann. Aber die hat mir Achmed sehr angepriesen. Die nehme ich auch direkt mal raus. Sehr hart auch im Vergleich so zu den anderen Sushi. mal was anderes, sag ich mal so, den Dill fühle ich. Dann merkst erstmal direkt im Vergleich, sehr hart, der Reis, sehr komprimiert so. Kann man auf jeden Fall essen, hier mit Sesam irgendwie. Mm -hmm. Thunfisch, sieht man so danach aus. Mm -hmm. Du merkst direkt das ganz anders, vom Feeling. Da haben wir jetzt so einen geräucherten Lachs mit Reis. Und noch mal so die einfachen sage ich hier auch. Und wieder zurück beim nächsten mit Gurke. Ich gestehe jetzt einfach mal ein, ne? ich sag das mal ungern, ich fess selten Sushi. Bin ich absolut kein Kenner. Es flasht mich einfach nicht, mal. Es ist zwar ich merke irgendwie. so. Ja, geil. Was ist geil? Guck mal, ist der hier. Schöne Soße, aber oben drauf irgendwie der. Den hier werde ich mal auch noch einmal. Das war mit Crispy Chicken. Das war ja bei mir immer ein Favorit. Das ist ja noch so richtig roh hier, ne? Das ist tatsächlich ein Thunfisch, daneben ist Lachs. Deswegen ist Sushi auch immer ein bisschen umstritten, weil mhm. es ja komplett roh ist, für Schwangere mhm. gar nicht erlaubt. Alles oh, das kostet. kommt direkt durch, Leute. Boah, oh, moin moin. Wollt ihr auch? Greift einmal zu. Hey, hey. Ehrlich, hey, hey. roher Fisch, <lacht> Ganz ehrlich, ich hab ihn durchgesnackt. Ich als Nicht-Kenner bei Sushi, bei mir um die Ecke, im Muxnule, wo mir dann Sushi das kostet. Wahrscheinlich die Hälfte. Ich habe von so vielen, das ist heftig da. Mir nee, scheißegal, Mann. Ich finde das jetzt normales Sushi. Ganz normales Sushi für mich. Restaurant war geil. Ambiente war auch geil. Aber am Ende des Tages fehlt ja der Geschmack. Ich würde dem von Sushi, was Sushi angeht, eine 8 von 10 geben. Aber äh, die Sushis, die ich so gestern, wo ich gesagt habe, geil, das ist gute Sushi, gebe ich auch einen 8 von 10. Es ist Reis und Fisch teilweise. so, ne? Oder halt Reis und Gemüse drin. Das ist Gemüse vielleicht ein bisschen frischer als beim anderen. Okay, okay, und hier. Seetank halt. Das ja. kannst du auch nicht. Äh, ja, so Seetank, Soße ja, ja. drauf. Aber ach, vielleicht gar nicht, ob ich eine 8 von 10 geben würde. Also, vielleicht brauche ich mal was Special-mäßiges, Sushi auch nicht einfach so mein Favorit, ich würde eher so eine 77 geben, 7 7, 7 Nimmst du bitte noch mal so ein Biss, mhm. weil da so Soja und alles mhm. dran, was ich gemacht habe. Echt? Mit Soja schmeckt es besser? Ja, frischer schmeckt vielleicht, aber was denke ich, soll das Mindeste sein? So. Es ist frisch, es ist gut, keine Frage, aber für mich würde es sich jetzt nicht lohnen, in so einen Schuppen reinzugehen. Und hier sind wir wieder beim Hensi. So Vergleich, die unspektakulären Sachen, wie mit dem Thunfisch. Den Lachs, den habe ich jetzt noch gar nicht probiert. Gibt sich doch noch mal ein bisschen ab. Fragt mich nicht, warum. Jetzt zum Isas hatten wir jetzt gerade überhaupt keinen Unterschied drin. so, Der Lachs tatsächlich, da ist irgendwie noch so eine liebliche Note drin. Ich weiß nicht, wie sie das macht, ob der Lachs generell vielleicht fetthaltiges Stück ist. Und diese Special-Dinger. Die sind viel durchdachter, für mich viel besser als in Eats. Da sage ich, okay, das ist wirklich so ein bisschen was anderes. Das ist für mich eine 8,5 schon. Bin richtig durchkonzipiert, du hast ein Geschmackserlebnis, du hast Schärfe, du hast Säure, du hast Süße, alles. Also, das muss ich sagen. Wir, wir wechseln nochmal mal zum Lidl rüber. Zurück bei Lidl. Wir haben wirklich gute Sushi-Stationen getestet, die bekannt sind dafür, gute Sushi zu haben. Auch als Sushi-Laie, wie ich halt einer bin, ist das wirklich deutlich schlechter. Also, man kann sich das geben. Wenn man jetzt wenig Geld ausgeben will, hat Bock auf Sushi, dann ist man nicht unbedingt erst enttäuscht, wenn man das ist Wer komprimiert? Eintönig vom Geschmack. Salzlassig, spüre nichts von Frische, gar nichts. Ziemlich sauer teilweise. Weiß nicht, ob das hier Säure-Regulatoren sind, Säurungsmittel, -Säure Wir können jetzt mal einfach hier die Zutatenliste mal reinhauen. Natrium, nah. Kalium, Sobat, jede Menge Müll drin. Und mir schmeckt das nicht besonders gut. Also, ich kann mich da erinnern, dass wenn ich das kaum sagen, hm, geht klar, fühle ich nicht. Das Sushi. Also dem würde ich echt nur eine 3,5 geben oder so. Also fühle ich nicht. Also muss noch mal sagen, das sagen die Jungs so gerade. 6 Euro für das Paket, da ist noch mehr drin als bei den anderen, wo wir 36 gezahlt haben, oder? Ungefähr gleich viel. Ungefähr, Ungefähr gleich viel. viel ja, ja. So ein 6, Mann, das ist schon krass. Es oh, geht ja klar, ne? nur der Fehler gemacht, dass wir als letztes hier hingegangen ja. sind. Aber ja, das zu dem Video, Leute, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eure Kommentare vielleicht noch, gerade auch die, die so ein Lidl-Sushi kennen, knallt mir die Kommentare voll. Lasst den Daumen oben auch glühen, unbedingt. Wird mich freuen, wenn das Video wieder richtig viral geht und dann sehen wir uns beim nächsten Video.